Mood Talks, ein Podcast der Mutmacher Ihre Moller zum Gespräch. Äh, Stefan, super, dass du da bist und zu Gast bist. Und äh, ich glaube auch als Vertreter von mehreren äh, Organisationen oder Initiatoren, äh, Organisationen für einen Zukunftsrat. Genau. Du bist kein unbeschriebenes Blatt. Äh, welche Erfahrung hast du denn in der Richtung schon gesammelt? Mhm. Ähm, ich habe mit 2012 angefangen äh, zu ansetzen mit Kommunikationskultur und Beteiligung, Beteiligungsprozessen. Mhm. Sowohl praktisch, also was Methoden betrifft, von Dynamic Facilitation, angefangen, über Soziokratie und Art of Hosting, das ist dieser ganze Bereich, den habe ich mir intensiv angeschaut, eben auch in der Praxis mit, mit Weiterbildung. Ähm, und daneben habe ich mir die Prozesse, also Beteiligungsprozesse, wie sie real umgesetzt werden äh, in Vorarlberg und in, in, in anderen Ländern, ähm, recht genau angeschaut. Ähm, nicht jetzt aus einer wissenschaftlichen Perspektive, sondern einfach aus einer interessierten äh, Perspektive. Wie funktionieren äh, diese Prozesse? Ähm, was funktioniert daran gut? Was funktioniert daran noch nicht so gut? Ähm, da ist ziemlich viel passiert die letzten paar Jahre. Mhm. Ich habe dann 2014 schon die Möglichkeit, gehabt in Vorarlberg beim Bürgerinnenrat als äh, stiller Beobachter zum, dabei zu sein. Okay. Genau, und das war, ich würde sagen, ein ziemlich markanter Punkt. Also ich habe hab vorher schon mal gedacht, okay, wertschätzende Kommunikationskultur und Leute, die zusammenkommen, das, äh, oder Leute, die zusammenkommen durch Zufallsauswahl, die sie nicht kennen, das, das kann eine gute Kraft haben, aber wie ich dann dabei war, 2014 bei dem Bürgerinnenrat in Vorarlberg, es äh, war offiziell auch von der Landesregierung initiiert. Ähm, dort stille Beobachter sein, das war ein ganz markanter Punkt für mich. Das war ein Erlebnis: anderthalb Tag in einem Raum sitzen mit 20 Leuten, äh, nichts reden dürfen, als Mensch, der sich voll gern einbringt und der gern, der gern spricht, wenn es was zum, zum, zum Reden gibt. Ähm, oder drinnen sitzen und nichts reden dürfen, während Leute, äh, 15, 20 Leute, da sitzen, zufällig ausgewählt, die sich wiederum die gegenseitig nicht kennen. Ähm, damals zum Thema Zukunft Vorarlbergs, was muss Vorarlberg tun, um eine zukunftsfähige Region zu äh, sein und zu bleiben, war damals die Vorgestellung. Das war für mich eine extrem interessante Erfahrung. Mhm. Ähm, das war für mich wirklich prägend. Ähm, was passiert, wenn sie Leute treffen, anderthalb Tag Zeit haben? In einem gut moderierten Setting äh, miteinander zum Reden über wichtige Sachen, über zukunftsrelevante mhm. Themen. Völlig offen in der Fragestellung. Ähm, das war eine unglaublich spannende Erfahrung. Ja, also mhm. ähm, durch das, dass die Fragestellung so offen war, haben sie tatsächlich quasi ähm, recht viele verschiedene Leute eingeladen gefühlt. Das ist eine spannende Dynamik bei Bürgerinnen und Je spezifischer und komplizierter eine Fragestellung, desto eher äh, fühlen sie Leute eingeladen, die eh politisch interessiert sind oder engagiert sind oder sich mit irgendeinem Thema auskennen. Äh, wie ich 2014 dabei war, wo einfach quasi die Frage nach der Zukunft von Vorarlberg. Und das war eine recht, eben eine recht offene Fragestellung. Ähm, in der Einladung steht da dann auch immer dabei, dass man keine Vorkenntnisse braucht, dass man auch quasi als, als weniger politisch interessierter Mensch unbedingt teilnehmen kann. Und dort war die Gruppe echt äh, divers. Ähm, und ja, ähm, mhm. dieses sich gegenseitig zuhören können, weil man viel Zeit hat, sich aber auch ausdrücken können, weil man viel Zeit hat, das war eine ganz spannende Dynamik mhm. und man hat die Leute an die 1,5 Tag angesehen, dass das, was man einer macht. Ja. Ja. Was ich da eine interessante Frage finde, ja, weil man hört dann auch so oft, ja, was soll in der kurzen Zeit passieren? Oder wenn Leute keine Vorkenntnisse haben zusammen können, was, was, was kann da schon passieren? Ja? Und ja. du hast ja gesagt, das war extrem beeindruckend und so. Also was ist da passiert? Was hast du erlebt, was hast du beobachtet? Mhm. Ähm, man erlebt wie Leute aufeinander eingängen, oder? Mhm. Man erlebt, wie, wie Menschen. Ähm, Stories aus anderen Lebenserfahrungen erzählen. Über mhm. verschiedenste Herausforderungen, soziale Herausforderungen, berufliche Herausforderungen, ähm, alles Mögliche. Leid verzählen Problemstellungen aus einem eigenen Leben, die sie beobachten, die sie selber betreffen, etc. Man ist mit Leuten unterwegs, die man nicht kennt. Ähm, und dadurch drückt man Perspektive auf andere Lebensrealitäten, die ich vielleicht vorher eben so noch nicht gekannt habe, als mhm. A. Keine Ahnung, Installateur oder Installateurin und daneben sitzt der Landwirt, ähm, der verzögert aus seiner Lebensrealität und das ist vielleicht vorher so knapp oder so eng noch nie passiert. Ne? Mhm. Ähm, und dieses, diese Erkenntnisse, die die, die, die Leute kriegen, dieses, dieses, äh, dieses Einblicke kriegen in völlig fremde Lebensrealitäten, das ähm, habe ich beobachtet, das erzeugt vielleicht Empathie. Mhm. Das erzeugt Verständnis. Mhm. Das erzeugt Verständnis auch für Situationen, die man sich vielleicht vorher nicht gut vorstellen kann, für die man vielleicht vorher kein Verständnis hat, weil man nicht weiß, wie, wie, wie, ähm, welche Angst oder welches Problem auch immer bei Menschen entsteht, mhm. ähm, ja, entstehen kann. Das heißt, da gibt es durchaus eine Offenheit, auch für diese anderen Lebensrealitäten, also deine Erfahrung war, dass die Leute nicht sagen, das ist mir jetzt wurscht, was der für Lebensrealität hat, interessiert mir nicht, hat nichts mit mir zu tun, sondern es, es findet Empathie statt. Richtig, genau. Okay. Und quasi, dann können Sachen passieren wie, okay, ich ändere plötzlich meine Meinung oder Sichtweise auf, auf, auf, äh, ja, auf eine Sache, die ich bisher völlig anders gesehen habe, zum Beispiel. Ja. Äh, du hast ja auch angesprochen, dass das ein Prozess war, der sehr gut moderiert war. Ne? Ja. Äh, was bedeutet das? Was, was macht da auch eine gute Moderation aus? Mhm. Äh, spannende Frage. Ähm, das ist einerseits quasi jetzt bei den Bürgerinnen in Bürger in Vorarlberg ist das die Moderationsmethode, die heißt Dynamic Facilitation. Die ist einerseits von der Struktur her recht simpel. Äh, es wird im Grunde einfach die, die Diskussion, äh, das Gespräch äh, strukturiert. Ähm, es wird mitgeschrieben, es wird sichtbar mitgeschrieben, das heißt, es wird festgehalten, was, was alles ähm, gesagt wird. Ähm, und es wird ein bisschen eingeteilt in Fragestellungen und Herausforderungen, in Ideen und Lösungsvorschläge, in verschiedene Bedenken und in Informationen. Das heißt, ich, ich kann mir ständig einen Überblick machen über, was ist schon da. Ja? Mhm. Das ist das eine. Das heißt, quasi, ähm, das erleichtert erleichtert quasi das, das, das, das Mitkommen und das auch mal äh, nachdenken können zwischendurch über diesen langen Zeitraum, über diese anderthalb Tage. Und ähm, daneben geht es geht's auf jeden Fall auch um ein um um Einfühlungsvermögen von der Moderation, von den Moderatorinnen, ähm, gut ein, eingehen zu können ähm, auf, die, auf die Leute. Ähm, es kann natürlich passieren, dass wir mal keinen zweite ausholt oder irgendwo... Wie soll man sagen, sich verliert, also das, das kennen wir ja aus eigenen Diskussionen, oder? Man schweift gern ab und so weiter und so fort. Äh, da können Moderationsmenschen auf jeden Fall Unterstützung bitten beim Konkretwerden, oder? Also beim Konkretsein. Ähm, oder was da auch noch dazugehört, ist zum Beispiel, wenn, wir, wenn jemand irgendeinen Vorschlag macht und sagt, man müsste das und das tun, damit die Demokratie besser wird dann geht die, die, geht die Moderation her und sagt, ja, wie würdest du das in dem Fall jetzt machen? Also quasi man, man, man kitzelt die Leute auch wirklich Lösungsvorschläge aus. Also man, man, man versucht lösungsorientiert zum Leiten, indem man die Leute nicht nur eine Problemstellung aufwerfen lässt, sondern man, man, man fordert die Leute auch wirklich, hey, und was willst du jetzt bei dem Problem ganz persönlich machen? Und da entstehen dann oft einmal leere Räume, und man muss dann nachdenken, aber man hat auch Zeit dafür. Aber das Spannende ist, dass... Ähm, das war auf jeden Fall auch meine Beobachtung jetzt, dass mittlerweile quasi drei Bürgerinnen reden, wo ich dabei war als Stiller Beobachter. Ähm, es können Leute, die kann Experten oder Expertinnen in einem bestimmten Feld äh, haben, trotzdem spannende Ideen haben. Und das ist dieses Potenzial, was da aus meiner Sicht drinnen liegt. Und das ist gar nicht nur auf Zukunft oder auf Politik bezogen. Es auch, das kann auch bei technischen Sachen genauso sein. Weil bei dem Zukunftsrat ist es um, um also bei diesem, bei diesem, Entschuldigung, bei diesem Bürgerinnenrat 2014 in Vorarlberg, wo es um die Zukunft Vorarlbergs gegangen ist war Mobilität ein Thema, Asyl, Bildung, Familien, alles war ein Thema. Ne? Und es ist aber auch an technischen Aspekte gegangen, mitunter beim Thema Klima oder, oder Mobilität. Mhm. Und das Spannende ist, wenn, wenn, wenn man viel Zeit hat und man da miteinander in, in Interaktion ist, dann kann tatsächlich, ähm, können Laien äh, in einem gewissen Feld trotzdem spannende äh, Lichtblicke, also Lichtblicke, äh, ja, Ideen, äh, äh, äh, äh, mhm, mh. Okay. Spannende Ideen haben und die können auf dem ersten, im ersten Moment komisch klingen, aber wenn man es genau genauer anschaut, dann sind das spannende Sachen und darum, mhm. ja, das ist ein Punkt, wo, wo viel Potenzial liegt. Ganz normale Leute können super spannende Ideen zu allem möglichen haben. Mhm. Ich möchte noch einmal ein bisschen quasi die Lupe richten auf diesen Punkt, den du jetzt angesprochen hast, wenn die Leute so sagen, ja, man sollte sollte das und jenes passieren oder man sollte dieses und jenes tun, mhm. irgendwo hingerichtet. Ja. Und die Moderation dann danach fasst und sagt, wie würdest du das tun? Was, wie genau reagieren da die Menschen? Was passiert da an dem Punkt, wenn die Verantwortung quasi plötzlich zurückgespielt wird? Was, mhm. was läuft da ab? Mhm. Ähm, super Frage. Ähm, und gleich mit, der, also mit der Verantwortung bist du gleich richtig, oder? Ähm, eine Kollegin, die arme Beobachterin war, die hat quasi. Mitgenommen von dort, dass die Leute spüren, dass sie jetzt in der Verantwortung sind oder in der Verantwortung gehen. Also quasi, äh, es entsteht ein Gefühl dafür, dass ich jetzt plötzlich Verantwortung habe. Allein das ist schon äh, ein irre spannender Aspekt. Ne? Also, was immer entsteht in einem ersten Moment, kann natürlich sein: Okay, puh, was, was wollt ihr jetzt eigentlich von mir? Muss ich da jetzt eine Lösung erfinden? Ähm, ist das mein Auftrag? Ähm, wie ich das gerade? Kann ich das? Ne? Und man kann auch ganz mal sagen, weiß ich nicht, mir fällt nichts ein, natürlich, ne? aber man hat die Zeit zum Nachdenken. Ja? Ähm, auf das wird auch hingewiesen. Blas der Zeit, denken wir in Ruhe nach, was fällt da ein, was sagt dein Bauch, oder? Also, weiß ich, das ist ähm, in solchen Fällen, ähm, ja, ist die Zeit da, die Moderation lädt eben ein, da ruhig zum Nachdenken und sich Zeit zu nehmen. Und durch diese anderthalb Tage und die nicht so große Gruppe ist dieser Raum und diese Zeit auch da, dass man sich unter Umständen einmal leisten kann, dass man also mal eine halbe Minuten lang oder Minutenlang lang einfach nachdenkt. Ja? Die Zeit nimmt man sich. Da, da, es entsteht auch ein bisschen Geduld, sage ich mal. Nach ein paar Stunden äh, entsteht auch die Geduld von den anderen Leuten. Okay, da rufen wir jetzt einfach eine Zeit lang zu. Und wenn einmal 20 Sekunden Stille ist, ist das, auch, ist das auch in Ordnung. Ne? Mhm. Und eben, man erlebt das als, als ähm, man gespürt, wie müssen wir sagen, man, man kann Demokratie riechen, ich ist letztens in einem Bericht gestanden, zum Bürgerinnenrat in Deutschland oder zum Bürgerrat Demokratie in Deutschland. Richtig, richtig. Genau, wir haben Demokratie gerochen, oder? Also quasi, mit Wöhn riecht man nicht viel Demokratie, oder? Und in dem Fall sitzt du benannt mit wildfremden Menschen, äh, warst du, okay, die haben alle genauso viel, wie soll man sagen, Berechtigung mit zum Reden, sind alle genauso gescheit wie ich und nicht gescheiter und nicht, nicht weniger gescheit. Ähm, und dann entsteht eben dieses, du kannst Demokratie riechen und du bist in einer Verantwortung, oder? Und, und das finde ich, ist ein total spannender Aspekt und, und ja, da, kann, da, kommt auch, da kommt wieder eine spannende andere Perspektive dazu. In Deutschland oder in Irland jetzt bei den großen Bürgerinnenräten ist, äh, das haben die leider auch eine Entschädigung gekriegt für ihre Teilnahme, oder? Das ist in Vorarlberg noch nicht der Fall gewesen, beim Zukunftsrat wollen wir das machen. Ähm, ist, da, da geht nochmal eine ganz andere Tür auf, oder? Wenn ihr nämlich das Beispiel hernehme, wo auch in Österreich äh, gang und gebe ist, bei Laiengericht und Schöffengericht, oder? Die Menschen werden auch zufällig ausgewählt und die kriegen auch einen Zeitaufwand ersetzt. Ja, mhm, sind aber auch in einer Verantwortung, in einer ziemlich großen sogar. Ne? Und das ist auch quasi ähm, ein Punkt, wo man sagen kann: Okay, warum nicht? Oder? Also, warum kann ich nicht hergehen und sagen, ich mache Bürgerinnenrette und entschädigt die Menschen fürs Dabei Dabeisein? Mhm, ähm, mhm. Erstens können sie mehr Leute eingeladen fühlen, weil sie sich vielleicht leichter einteilen können. Oder? Also, quasi nicht jeder kann sich Zeit. Äh, nehmen anderthalb Tag einfach so, wegen Kindererziehung oder sonstiger Pflege oder, oder beruflich etc. Das heißt, da gehört auch ein bisschen mehr, mehr, wie soll man sagen, Verpflichtung vielleicht. Ich also, weiß nicht, ob es gleich Verpflichtung sein muss, ne? aber bei, bei, wenn man zum Leiden und Schöpfengericht eingeladen äh, wird, muss man auch gute Begründung liefern, wenn man nicht hingehen kann oder will. Ähm, und das könnte bei Bürgerinnen und Räten ähnlich sein, aber eben mit, äh, mit dem Angebot zur Aufwandsentschädigung. Ne? Das mhm. würde eine andere D äh, Dynamik kriegen. Ja, ja. Jetzt sind wir ja schon so mitten im Funktionieren von so einem Bürgerinnenrat drinnen. Aber wir sprechen heute eigentlich nicht allgemein über dieses Thema, sondern es gibt einen konkreten Anlass. Und zwar habt ihr ganz konkret den, jetzt schon ein paar Mal angesprochenen Zukunftsrat geplant. Und ich glaube, das soll heute im Juni stattfinden, oder? Genau. Richtig, okay. Ja. Äh, erzähl doch vielleicht einmal genauer, was ist da jetzt ganz konkret geplant? Wie läuft das ab? Wie können sich die Menschen, das, die vielleicht noch nie was davon gehört haben, vorstellen. Okay. Ähm, das schaut so aus. Der, das Projekt Zukunftsrat Demokratie, das Kampagne, das, das steht das Projekt als Kampagne da, oder? Da gibt es die Website dazu. Und äh, im Rahmen von dem Zukunftsrat Demokratie gibt es den Bürgerinnenrat im Juni. Das heißt, Zukunftsrat ist eine Kampagne, die aufmerksam machen sollte auf den Bürgerinnenrat, die aufmerksam machen sollte auf dieses Anliegen, hey, wir sollten uns als Menschen einmischen in die Frage, wie Demokratie funktioniert. Mhm. Wir sollten uns nicht nur einmischen in Klimapolitik, in Gesundheitspolitik, in Bildungspolitik, sondern wir sollten effektiv mitsprechen ähm, und mitgestalten, wie wir eigentlich Politik machen. Also, das ist, mhm. da geht es um Selbstverständnis, oder? Mhm. Hey, warum machen Sie eigentlich die Parteien und meistens natürlich nur die Regierungsparteien aus, wie Demokratie eigentlich zum Funktionieren hat? Es mhm. mhm. ist deins und meins und unser Wohlrecht und nicht mhm. die Parteien einer Wohlrecht. oder? Also, quasi diese Logik, die da noch irgendwie verankert ist, oder? Da geht es da geht's gar nicht nur darum, dass wir, dass wir nur alle vier Jahre wählen gehen, es geht auch um dieses Selbstverständnis, hey. Warum wird nicht regelmäßig Demokratie weiterentwickelt und wer macht das und wer verhindert das? Ne? Also quasi wer steht auf der Bremse. Ne? Und äh, das heißt, das, das, die Kampagne Zukunftsrat Demokratie will darauf hinweisen, hey, wir müssen uns da einmischen. Äh, erstens und zweitens, es gibt die Prozesse, die das möglich machen. Mhm. Ähm, und an ein, so einem Prozess, wo wir in die, die Hand nehmen im Juni und sichtbar machen, hey Leute, äh, Beteiligungsprozesse. Es gibt mittlerweile Erfahrung, es gibt Praxis. Wir als Zukunftsrat, Demokratiegruppe, wir erfinden nichts Neues. Wir halten uns nicht für irgendwelche coolen Dudes, die meinen, sie kommen jetzt da mit dem besten Projekt der Welt und retten da die Welt, sondern wir kommen mit was, was schon äh, praktiziert wird, was schon Erfahrung dazu gibt, äh, wo man schon daraus lernen kann. Das heißt, ähm, wir wollen hinweisen darauf es gibt viele verschiedene Prozesse, große und kleine, äh, international angewendet, auch in Österreich angewendet und wir wollen das auf die Bundesebene heben. Und sagen, hey Leute, Demokratie geht uns alle genauso viel an wie die Parteienvertreterinnen und wir sollten uns einmischen und da gemeinsam gestalten. Genau. Mhm. Und was jetzt natürlich eine spannende Dynamik ist, ähm, heute hat die Frau Gewessler angekündigt, dass es einen Klimarat geben soll, was mhm. einerseits grundsätzlich eine super Nachricht ist, da kann man gar nichts sagen. freut uns, das wäre quasi die erste offizielle ähm, größere Bürgerinnenratsgeschichte auf Bundesebene. Wir schauen uns aber natürlich genau an, wie ist der aufgesetzt, wie funktioniert die Einladungspolitik dorthin, kriegen die Leute Aufwandsentschädigung. Also das ist jetzt eine spannende Parallele. Genau. Okay, ja. Begrüßenswertes Projekt, aber wir schauen darauf, wie das gemacht wird. Äh, Finde ich ja auch interessant, weil es jetzt doch äh, thematisch eigentlich zwei, zwei äh, unterschiedliche Dinge sind. Ne? Das eine, wo es um äh, Lösungen und Strategien für, für den Klimawandel geht und das andere, wo es um Politik, Politikverständnis und, und an der Beteiligung an der Politik geht äh, und trotzdem ähnliche Methoden. Ne? Ja. Ähm, sagt die, äh, das, was ihr geplant habt, also das österreichweit zu machen, das ist, glaube ich, neu, oder? Weil, soweit mir bekannt ist, gab es das bis jetzt immer nur relativ regional oder auf, auf Bundeslandebene oder so. In Vorarlberg ist es ziemlich etabliert, Da steht sogar in der Verfassung mittlerweile, dass die zivilen äh, Prozesse unterstützt werden. Ähm, ansonsten Salzburg und Oberösterreich hat es auch landesweite Beteiligungsprozesse gegeben bis jetzt. Genau. Und es hat sogar einen bundesweiten Bürgerinnenrat gegeben, ich glaube 2012, mhm. wenn man nicht österreichisch zum Thema Landwirtschaft, der hat aber unter sämtlichen Radars stattgefunden. Der war schon vom Landwirtschaftsministerium organisiert damals. Ähm, oder ist von dort ausgegangen, ähm, aber eben quasi aufgrund von, wie soll man sagen, damals war das noch nicht bekannt und es hat, wie soll man sagen, 2012 war auch noch niemand den, den größeren Wunsch gehabt, das, das groß öffentlich an die Glocke zu hängen. Ne? Mhm. Ja. Ähm, schauen wir doch da ein bisschen genauer, damit man sich noch mehr vorstellen kann, wer. Organisiert denn so einen Bürgerinnenrat oder euren Zukunftsrat, sind das immer die gleichen? Kommt es von oben oder von unten? Wie, wie schaut denn das aus? Wichtige Frage. Ich sage mal, klassisch ist es bis jetzt hauptsächlich von oben, wobei es, es gibt alle Zugänge. Von oben tut man sich leichter, wenn man dann Ressourcen dafür hat, oder? Also quasi so ein Bürgerinnenrat kostet ein bisschen mehr Geld. Ähm, vor allem, wenn er nicht regional ist, wenn dann größere Reisekosten oder dazu dazukommen. In unserem Fall auch die, die Aufwandsentschädigung für die Bürger, für die Teilnehmerinnen. Ähm, das heißt, es passieren äh, bürgerinnen von unten, Anführungszeichen. In unserem Fall sind es drei Initiativen, die IG Demokratie, Mehr Demokratie Österreich und Respekt.net. Die Crowdfunding-Plattform macht quasi auch aktiv mit bei uns in der Organisation, ist Trägerin äh, von der Sache. Ähm, in Kärnten, unseren landesweiten Bürgerinnenrat, übrigens auch auf eine private Initiative. Genau, die mhm. haben, auch, also der, ähm, haben die Rita Dratnick und der Thomas Lab das selber organisiert, weil sie das in Kärnten machen wollten. Der Bürgerrat Demokratie in Deutschland ist auch von, von mehreren Initiativen ausgegangen, dort von einer Stiftung mitfinanziert. Und in Vorarlberg ist es eine spannende Sache. Dort gingen die Bürgerinnenräte grundsätzlich von der Landesregierung aus. Was man aber machen kann, man kann tausend Unterschriften sammeln als Privatperson oder Bürgerinneninitiative zu einem Thema, das einem oder einer wichtig ist. Wenn man diese tausend Unterschriften benannt hat, dann geht man damit zum Land und sagt: Ich hätte gerne den Bürgerinnenrat ausgerichtet zu dieser Fragestellung, zu diesem Thema. Und das Land muss den dann organisieren, umsetzen, finanzieren. Das ist bis jetzt äh, zweimal passiert. Ähm, passiert vielleicht bald ein drittes Mal. Mhm. Genau. Mhm. Ähm, und ist auch ein spannender Aspekt, sage ich mal, dass ich mit, mit Unterschriften äh, einen partizipativen Prozess organisieren kann. Genau. Ja. Die ganzen größeren, also nebsten Bürgerinnenrat in Deutschland zum Thema Demokratie, die ganzen größeren Prozesse international sind, soweit ich weiß, alle von oben passiert. Das heißt, der Klimarat in Frankreich ist von der Regierung ausgegangen, in Irland ist von der Regierung ausgegangen, äh, etc. Mm -hmm, mm -hmm. Ähm Hast du da einen Gedanken dazu, was, was ist wünschenswerter? Ist es wünschenswert, dass das quasi so integriert ist, ja, so wie du gesagt hast, dass das zum Beispiel in, in, in der Verfassung steht oder so, dass es eigentlich äh, regelmäßig von oben gemacht wird? Oder ist, steckt da auch wieder Gefahr drinnen? Und man sagt, es ist gescheiter, wenn das quasi aus der Initiative der, der Bürger und Bürgerinnen entsteht. Ähm, im Optimalfall löst sich der komische Beigeschmack von diesem von oben auf, oder? Also quasi, mhm. wenn es von oben passiert, aber A, ehrlich und B, gut angedockt mit quasi einer guten, einer guten Strategie dafür, wie Ergebnisse umgesetzt werden, ja? mhm. mit einer Transparenz dazu, ähm, dann spricht nichts dagegen, dass dieses von oben, dass das von oben passiert. Gleichzeitig aber quasi ist jetzt da mal mein persönlicher Stefan-Gedanke, ist von oben sollte sich eigentlich, da braucht man so einen Paradigmenwechselwandel, oder? Also quasi natürlich wird es dann auch ein bisschen darum gehen, dass Parteien ein bisschen Macht abgeben, oder? Ähm, bis jetzt ist es so, oder? Quasi, also, wenn es solche Prozesse gibt, die Menschen, die da mitmachen, sind begeistert, weil die, weil die Dynamik spannend ist, die Kommunikationskultur super ist, die Ergebnisse interessant sind. Aber es entsteht der Frust, weil die Parteien oft zu wenig damit machen oder nichts damit machen. Mhm. Es ist auch in Frankreich passiert, ähm, super viel spannende, wichtige Ansätze zum Thema Klima, Umsetzung, Mau. Mhm. Ähm, da entsteht ein Frust, und, aber im Optimalfall, dadurch, dass da jetzt viel Dynamik da ist bei diesen Prozessen, entsteht ein bisschen der Druck auf die, auf die Parteien im Optimalfall. Dass sie sich das äh, genauer anschauen, dass das ernst genommen wird und dass da quasi, wie soll man sagen, gute Wege gefunden werden, dass, das, dass, dass die Prozesse gut an die, an die bestehenden Strukturen angedockt werden können. Mhm. Und was da noch zum, dazu zum Sorgen gibt, ist quasi in Vorarlberg bei den Bürgerinnenräten werden nicht nur die ganzen Themen, beziehungsweise, das, soweit ich es verstanden habe, eh bei allen bei alle anderen und bei den meisten anderen Prozessen Also es wird nicht nur über Klima oder Umwelt oder, oder Infrastruktur geredet, sondern es wird auch immer nachgefragt, hey, was hat der Prozess mit euch gemacht und, und, und ähm, wie hat euch der Prozess gefallen? Ne? Und es ist quasi immer so, dass die Menschen sagen, ja, wir wollen, dass der Prozess ernst genommen wird, dass die, dass die Ergebnisse ernst genommen werden, dass es mehr Beteiligung gibt, dass mehr Ressourcen für Beteiligung zur Verfügung gestellt werden in Zukunft. Weil das, was da passiert, das hat Kraft und das macht Sinn. Ne? Mhm. Und Dementsprechend äh, ist auch unser Anliegen für beim Zukunftsrat Demokratieprojekt und bei diesem Bürgerinnenrat im Juni das, dass wo wir als Initiativgruppe äh, einen Wunsch haben, wie es danach weitergeht, wie das angedeckt werden soll, dass es weitergeht danach. Aber die Idee ist auch, dass die Gruppe selber, die zufällig ausgewählten Teilnehmerinnen, die im Juni dann dabei sind, selber formulieren: Hey, was stellen uns wir vor? Was soll mit diesen Ergebnissen, die wir generiert haben, passieren? Mhm, mhm. Genau. Das heißt so gewisse eine genau. ja, Ergebnisoffenheit, aber auch Prozessoffenheit für das Danach. Ne? Ja, und es passt eben zu der Logik. Ne? Wir veranstalten mhm. einen Bürgerinnenrat zum Thema Demokratie, zur Weiterentwicklung der Demokratie. Da ist es nur logisch, dass wir sagen, okay, ihr überlegt euch bitte auch, wie können, wie in Bürgerinnenräte oder ähnliche Prozesse angedockt sein mhm. an die Realität. Ne? Ja, ja. Genau. Und äh, wie sieht es von, von euren, von eurem Vorhaben aus, äh, also so dieses Andocken an, an die Strukturen, an die Politik und so weiter. Also findet das quasi im Vakuum statt, was ihr macht? Oder das Antworten wird das im Vorfeld organisiert? Wie, wie können wir uns das vorstellen? Ähm, da werden wir jetzt spannende Erfahrungen machen, oder? Durch, durch das, dass es jetzt diesen Klimaradar äh, gibt, so wie es ausschaut. Ne? Ähm, unser Anliegen war, dass wir das jetzt einfach mit Parteien machen. Mhm, aber das war einfach ein bewusstes Anliegen, weil es eben diese Erfahrungen gibt. Bis jetzt ähm, haben Regierungen, haben Parteien diese Prozesse nicht immer ordentlich ernst genommen. Ähm, mitunter werden auch Beteiligungsprozesse schlecht aufgesetzt, oder? Mit, äh, mit, mit, ja, wir beteiligen, aber eigentlich stehen die Ergebnisse schon fest. Mhm. Und ihr könnt es dann nur aussuchen, ob das Haus grün oder blau wird. Ne? Also, mhm. ähm, aber wir bestimmen, wie hoch das Haus wird und, und, und äh, wie es innen ausschaut. Ne? Also, ähm, und in, den in dieses Spannungsfeld gehen wir im Grunde ein, das heißt quasi Beteiligung, ja, es gibt jetzt einige Jahre Erfahrung, aber es gibt nicht nur gute Erfahrung Beteiligung, das muss man, also das kann man so sagen. Und da gibt es quasi den, den, den handelnden Kräften auf die Finger zum Schauen, oder? Und das ist auch mit Grund, warum wir die Gruppe formulieren lassen wollen, was sie sich, was sie sich für die Zukunft dann vorstellen. Um, das heißt, es gibt noch keine exakte und fertige Strategie dafür, wie das dann angedockt werden soll. Mhm. Wir wollen das bewusst unabhängig machen, wir wollen das bewusst unabhängig finanzieren, äh, finanziert sehen mit dem Crowdfunding. Ähm, aber wir kommunizieren mit alle Parteien. Das heißt, die club haben alle E-Mails gekriegt, die Nationalratsabgeordneten haben alle E-Mails gekriegt. Wir werden auf die Ebenen darunter äh, auch mit, mit, mit äh, Vertreterinnen, Parteien, Vertreterinnen kommunizieren. Ähm, der Herr Sobotka hat eine Einladung gekriegt über äh, die Schirmherrschaft übernehmen möchte, weil der Herr Schäuble, äh, Bundestagspräsidentenkollege in dem vom Herrn Sobotka, hat auch die Schirmherrschaft gehabt über den Bürgerinnenrat Demokratie in Deutschland, das, der auch eine private Initiative war, ne? also quasi von, von NGOs gestartet. Ähm, das heißt, wir gingen da in ein, in ein spannendes, interessantes äh, Spannungsfeld ein, wissen nicht genau, was passiert wohin aber im Grunde im Optimalfall durch, durch äh, Öffentlichkeitsarbeit, durch Aufmerksamkeit in die Medien ähm, erzeugen, erreichen, dass quasi ja, dass ein bisschen ein Druck entsteht, dass ein positiver Druck äh, entsteht, dass, dass, dass sichtbar wird, hey die Prozesse, die gibt es, die sind möglich auf Bundesebene, weil die kann man ernst nehmen, die soll man ernst nehmen ähm, und daraus wird sie dann ergeben, wie es weitergeht. Genau. Habt ihr schon äh, Rückmeldungen, Reaktionen bekommen von den, auf die E-Mails, die ihr geschickt habt? Die sind relativ frisch geschickt worden letzte Woche okay. und äh, die Wochen wird noch telefoniert. Okay. okay. Genau. Was wir schon an Reaktionen haben, ist quasi, ähm, wir sind jetzt in, in, in wie sagen, wir sind eine recht große Gruppe, wir sind 10, 15 Leute im Kernteam ähm, und wir haben natürlich auch alle unsere verschiedensten Verbindungen in verschiedene Parteien, äh, vor allem auf Gemeinde- und Landesebene. Ähm, das heißt, wir haben in letzter Zeit schon verschiedenste Parteienvertreterinnen angeschrieben, ob sie das Projekt nicht unterstützen wollen äh, am, am Crowdfunding-Weg. Ähm, und da ist ja wohl schon eine äh, positive äh, Resonanz auch schon da gewesen. Genau. Mm -hmm, okay. Das heißt, auch Menschen aus Parteien haben schon das Crowdfunding finanziell unterstützt zum Beispiel. Ne? Mm -hmm, mm -hmm. Ohne jetzt die Möglichkeit, dass sie irgendeinen Einfluss haben natürlich auf den Prozess. Ja, uh, Crowdfunding uh, schließt ja auch die Crowd, die die vielen ein, uh, die also die Möglichkeit haben, dieses Projekt finanziell quasi auf der, aus der Taufe zu heben. Genau. Um, ich möchte nicht lange beim Worst Case verweilen, aber was ist, wenn das nicht gehen sollte aus irgendeinem Grund? Findet das trotzdem statt oder wie, wie, wie schaut das aus? Ähm, wir sind, also unser Wunsch ist, es 50.000 Euro zum Zusammenkriegen. Ähm, ja. Das wird knapp werden, aber es gibt eine Finanzierungsschwelle von 25.000 Euro, okay. ähm, mit der man arbeiten können. Mhm. Ähm, auch mit 50.000 Euro ähm, wäre ein enorm großer Teil der Arbeit ehrenamtlich passiert. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, wir sind 10, 15 Leute unterschiedlicher Profession und es ist ein enormer Aufwand, den wir da betreiben. Natürlich durch Corona zusätzlich erschwert, oder mhm. ein Teil von der Gruppe, ein großer Teil, also wir haben uns zum Teil auch nicht gekannt, sondern nur, nur mhm. kleine, kleine Pakete an Menschen sind da zusammengekommen, haben sie kennengelernt und haben dann da zum Arbeiten angefangen. Extre und da, wie gesagt, für das, dass es so komplex ist, teilweise wirklich sehr tiefgehend ist, äh, Thema und Projekt ist, ist es ihre mühsam gewesen, jetzt natürlich online ja, zu arbeiten. Ja, glaube ich. Weil er fragt zum Beispiel, wie erstellt man die Zufallsauswahl, wie geht man mit dem um, wie geht man mit der Politik um. Das sind lauter Fragestellungen, die, die man natürlich online bearbeiten kann, aber bei denen es alle besser wäre, wenn man eigentlich sie persönlich treffen kann und viel Zeit hat, zum, zum, zum, mhm. damit sie anzusetzen. Genau, da braucht Sie ihr wahrscheinlich auch die eineinhalb Tage oder so, um das zu besprechen. Länger im Optimalfall, ja. Ja. genau. Also wir sind wirklich sehr, sehr, sehr viele Stunden bei genau und jetzt gibt es natürlich verschiedene Arbeitsgruppen, die da agieren. Mhm. Ähm, mit 25.000 Euro können wir arbeiten, ähm, darunter wird es schwierig, weil, wie gesagt, da geht es einfach dann in, in die Reisekosten ein, in die Nächtigungskosten von den Menschen, die dann teilnehmen, äh, in die Aufwandsentschädigung und so weiter. Also unter 25.000 Euro werden wir es nicht hinkriegen und die Schwelle müssen wir auch, Erreichen auf Respekt, dass man das Geld überhaupt kriegen. Das heißt, wenn man weniger als 25.000 Euro hätten, würde man auch kein Geld kriegen und mit gar keinem Geld geht es dann auch effektiv ja. nicht. Aber gehen wir lieber vom, vom Best Case aus. Wenn ich die vorher richtig verstanden habe, hast du hier gemeint, dass es in, zumindest in diesem Fall jetzt auch sehr von euch gewünscht ist, dass das über Crowdfunding passiert beziehungsweise eben quasi privat finanziert wird. Genau. Ist das grundsätzlich das wünschenswertere Modell oder wäre es für, wie soll ich sagen, eine demokratischere Zukunft auch wünschenswert zu sagen, okay, dafür gibt es einfach Budget und Ressourcen ja, und da müssen sich nicht ein paar Privatleute in ihrer Freizeit abstrampeln dafür? Ja. Okay. Eindeutig. Das gehört so ein bisschen zu diesem Grundverständnis, das sich quasi in unserer Arbeit die letzten paar Jahre schon quasi, wie soll man sagen, aufgebaut hat mit hier. Ähm, es soll Ressourcen geben für Beteiligung, ganz eindeutig. Ähm, geht so weit, eben quasi dieses von dem Selbstverständnis, von dem ich vorher geredet habe. Oder? Wir, wir wollen eigentlich ein Selbstverständnis ähm, erzeugen, daran arbeiten, dass wir ähm, als, als Bevölkerung mitgestalten können sollten, wie Demokratie funktioniert. Und mhm. da braucht es quasi A die Prozesse, es braucht B die Ressourcen und es braucht C mehr oder weniger die, die Skills da mitmachen zu können, oder? Also quasi, das ist jetzt kein, also die Skills die können dann sehr, sehr niederschwellig sein, oder? Mhm. Ähm, in einem Bürgerinnenrat sitzt man sich einmal anderthalb Tag zusammen und, und redet über die eigenen Erfahrungen, was ist am wichtig, was stört einem, ähm, welche Ideen hätte man. Wenn es in die Tiefe geht, ähm, bei Prozessen über mehrere Wochen, da geht es dann in Richtung, okay, wir schreiben jetzt zwar keine Gesetzestexte, aber wir arbeiten recht genau aus, um was es gehen könnte. Da können dann Expertinnen eingebaut werden zum Beispiel, oder? und man, man holt sich Feedback von, von, von, von PraktikerInnen oder WissenschaftlerInnen. Da geht es dann, müssen wir sagen, da geht es dann ein bisschen ums, ums Eingemachte. Und für das braucht es, ähm, ja, eben, die Ressourcen unter anderem. Ne? Mhm. Und im Optimalfall, sage ich mal, dass ich, dass ich mich als breite Masse nur leichter tue und auch, wie soll man sagen, dass ich mir leichter tue bei einer Einladung, die zu sagen, hey, da mache ich mit, äh, wird natürlich ein, Bildungs und, äh, ein Bildungssystem, das darauf vorbereitet, förderlich sein. Oder? Also, mhm. also ein Bildungssystem, das sagt, passt, wir arbeiten viel miteinander, wir, wir, wir beschäftigen uns mit wertschätzender Kommunikationskultur, mit Kommunikationstools. Online wie offline, wird natürlich da förderlich sein. oder? Und auch in das braucht als Ressourcen. Oder? Ja. Und in der jetzigen Situation passt es gut für uns, dass wir Crowdfunden. Äh, hoffentlich kriegen wir das Geld zusammen, wir sind zuversichtlich. Äh, aber unser Muts auch haben das aktuell und, und Spendenvolumen in Corona gerade, während Corona gerade äh, senken und niedriger sind. Das heißt, jetzt passt es für uns, aber die Logik wäre natürlich die, dass, dass die öffentliche Hand das finanziert. Genau. Okay. Gleichzeitig aber unter der Prämisse, ähm, solche Prozesse sollten objektiv unabhängig transparent sein und so weiter, ne? also mhm. nicht beeinflussen. Ne? Mhm. Mhm. Mhm. Äh, das heißt, fürs, äh, offizielle, für fürs aktuelle Crowdfunding kann man jetzt auch sagen, also alle, die denen äh, Demokratie, und zwar Demokratie auch mit Partizipation, mit Beteiligung, äh, mit Weiterentwicklungsperspektive ein Anliegen ist, können, können euch jetzt auch unterstützen. Genau. Auf Respekt nicht, weil wir dann eh Richtig. einblenden. Mhm. Was sind so. Ähm, minimal-, Maximalbeträge, wie können sich die noch nicht Crowdfunding-Erfahrenen das vorstellen? Also das Minimum liegt, glaube ich, rein technisch bei, bei 10 Euro, weil darunter wärst du für software oder 5 Euro. Das ist, glaube ich, für Menschen, die spenden können und wollen, äh, ist das eine brauchbare Hürde. Äh, wir haben auch schon vierstellige Beträge gekriegt, nicht so viel, aber, aber oder auch mittlere, mittlere und höhere dreistellige Beträge. Äh, Gefreien, wenn wir uns über die kleinen und über die großen gleichermaßen, ganz klar. Ja. Uh, es haben bis dato 105 Menschen, glaube ich, gespendet, was grundsätzlich schon voll super ist. Und die haben knapp 15.000 Euro zusammengetragen. Uh, wir haben von einem Menschen, der uns ganz am Anfang quasi eine vierstellige Summe uh, gespendet hat zum, zum, zum Start die Zusage, dass er uns bei 20.000 Euro nur mehr unterstützt. Mhm. Das heißt, die mhm. nächsten 5.000, 6.000 Euro, die werden spannend. Und die sollten wir, also die, sollte die die, die 25.000 Euro, damit wir arbeiten können, die sollten man in den nächsten Vier, drei bis vier Wochen erreichen. Das heißt, wir brauchen, okay. sage ich mal, effektiv in den nächsten drei bis vier Wochen 6, 7, 8.000 Euro. Dann kommt noch mal diese vierstellige, hoffentlich Summe so dazu von dem, von dem äh, anonymen Spender. Dann sagen wir die 25 und dann können wir, können wir arbeiten. Okay, wunderbar. Ja. Ähm, was ich jetzt auch interessant finden würde, du hast jetzt schon ein paar Mal angeschnitten die, die 20 Leute, die da teilnehmen. Ja. ja. Das heißt, man kann sich das so vorstellen, wenn jetzt jemand sagt, ja, ich wäre da gern dabei, würde da gern mitmachen, geht nicht, oder wie, wie schaut das aus? Ja. Okay? Mhm. Wie, wie funktioniert denn das? Wer macht da mit? Man kann sich nicht von außen einreklamieren. reklamieren. Mhm. Das geht nicht. Mhm. Genau. Man wird zufällig ausgeholt, ähm, man will der eine Diversität einbringen, man, man will explizit nicht die üblichen Verdächtigen dabei haben. Mhm. Ähm, genau. Und es ist auch insofern eine spannende Frage. Wir haben schon ein bisschen so erwähnt, oder? Je nachdem, wie spezifisch die Frage ist, mögen Sie tendenziell Leute, die Sie, die gern sprechen, die vielleicht eher engagiert sind oder eh unter Umständen üblich verdächtig sind. Auch solche Menschengründen wird, wird man zufällig auswählen. Was man aber macht, ist, man versucht auch, wir versuchen auch Leute zum Ansprechen, die sie nicht auf die erste Einladung melden. Du vielleicht kurz, entschuldige, kannst du vielleicht kurz zuvor erzählen, wie werden die überhaupt ausgewählt? Also hm. äh, der Zugang ist, also wenn es öffentliche Prozesse sind, ist der Zugang, dass man aus dem mörderregister aussucht. Ähm, in Vorarlberg macht man es so. Die Staatsbürgerschaft zum Beispiel spielt in dem Fall keine Rolle, was wir als, als grundsätzlich voll super und wichtig erfinden. Ähm, bei uns ist es äh, so, dass man entweder über die Post also D-Mail-Adressen, die die, die die Adressen uns holen, weil der Prozess über das Melderegister für private Initiative zu aufwendig ist. Genau. Mhm, mh. okay. Das heißt, wir kaufen ein adress von der Post, oder Voraussicht nach, genau, das wird sie in den nächsten zwei zwei Wochen beantworten. Man könnte auch über, über, über so klassische Umfrageinstitute machen, zum Beispiel so ein Handy kaufen. Mhm, mh. mhm. Und die Auswahl, ist die, äh, also zufällig, aber ist die auch repräsentativ für die Bevölkerung oder ist das rein so, wie ich ziehe jetzt ein Los und, und wenn dann zufällig alle, keine Ahnung, aus Niederösterreich sind, ist es auch okay? Also wie, ja. wie ähm, die Repräsentationsthematik ist eine irre, irre spannende, die ja sehr tief geht, weil da gibt es, es gibt, was das heißt. Ähm, die, es gibt eine Fehlerquelle, es gibt einen Fachbegriff für die Fehlerquelle, wenn man repräsentativ auswählen will, ne? weil immer, es ist ja so ein bisschen ein Krux, es ist mhm. eigentlich, ist es für niemanden repräsentativ, wenn man es gerne, was jetzt übertrieben genau nimmt, ne? ähm, natürlich je größer eine Gruppe, desto repräsentativer, desto, oder ich verwende jetzt mittlerweile den Begriff lieber diverser, oder? also quasi je größer eine Gruppe, desto diverser ist sie. Ähm, wir haben 20 Menschen ausgesucht, wenn wir, einfach die Ressourcen, wenn wir nicht mehr Ressourcen haben, oder? Also quasi, wenn wir von Anfang an gewusst hätten, okay, von Anfang, an, äh, von Anfang an das, das, das Crowdfunding ohne Corona vielleicht ein bisschen mehr durch die Decke gegangen war, dann hätten wir gern zwei Gruppen gemacht mit 40 Geld und hätten auch gern nicht nur ein Wochenende gemacht, sondern zwei Wochen. Also unser Prozess war ein bisschen größer geplant. In Deutschland zum Beispiel waren es 160 Menschen, in Frankreich waren es auch 150. Also je größer die Gruppe, desto eher kriege ich sowas wie Repräsentativität her oder halt eine diverse Gruppe. Was wir im vorhaben, durch das, dass wir nur 20 Geld einladen können aus Ressourcengründen, ist das, wir laden Menschen ein. Man besorgt sich ein gewisses Sample, man besorgt sich 3, 4, 500 Adressen, aber im ersten Schwung schreibt man nicht gleich alle 500 an. Üblicherweise schreibt man gleich alle 500 an, mhm. weil ich weiß, okay, es mögen sie nur 6, 7 Prozent und dann habe ich diese 20 Leute ungefähr, die, die ich haben will. Ähm, dazu kommt, dass es natürlich äh, schon sortiert ist im Sinne von: äh, es gibt Altersgruppen, es wird regional gewichtet. Also in dem Pool, in diesem Sample an 500 Menschen sind überall sind gleich viele Menschen aus allen Regionen drinnen. Äh, Geschlechterparität ähm, und ähm, eben Altersgruppen quasi. Ne? Und wir gehen aber her und schreiben nicht gleich alle 500 Menschen an, sondern wir schreiben ein recht kleines Sample an, 40, 50 Leute. Und werden dann einen Teil von denen, die sie nicht mögen, da haben aufsuchen und sagen Hallo. Wir haben euch einen Brief geschrieben. Wir haben keine Antwort von euch gekriegt innerhalb von einer Frist von ein, zwei Wochen. Wir hätten euch aber gerne explizit dabei. Die Logik dahinter ist: es nennen sie aufsuchendes Verfahren. Die Logik dahinter ist, die, die sie mögen, sind natürlich nicht repräsentativ für die, die sie nicht mögen. Das heißt, die, die sie nicht mögen, sind. Unter anderem die, die vielleicht keine Zeit nicht haben, die sich nicht trauen, die es nicht gewohnt sind zu sprechen, die was auch immer, oder? Also quasi, die Vielfalt ist groß äh, an Gründen, warum ich nicht komme, warum ich mich nicht eingeladen fühle, etc. Das heißt, wir gehen hin, klopfen an Türen und sagen, ihr habt den Brief kriegt wir wollen dich dabei haben. Und das hat einen guten Grund, weil ihr seid ausgesucht worden und ähm, ihr seid genauso repräsentativ und wichtig in so einem Prozess wie die, die im ersten Schritt schon zugesagt haben. Und das bringt zumindest aber die Möglichkeit, auch in einem Kernprozess ähm, die Diversität zu erhöhen. Genau. Mhm. Mhm. genau. Okay. Äh, du hast ja vorher erwähnt, dass ihr nichts Neues erfunden habt, dass es diese Bürgerinnenräte auch in Österreich schon gegeben hat und, und in vielen anderen Ländern. Ähm, und äh, was mir jetzt interessieren würde, ist, äh, kannst du ein bisschen was erzählen über... Ähm, Ergebnisse und zwar auch, äh, also gibt es da jetzt schon positiv Beispiele, dass auch wirklich damit was gemacht worden ist? Mhm. Ich glaube, die, wo es dann nicht zur Zufriedenheit umgesetzt wurde oder die Politik sagt, der ist nett, aber ist uns wurscht, äh, die, der, ja, die haben wir auch schon kurz gesprochen. Aber gibt es auch was, wo man sagt, ja, das hat wirklich was bewirkt und in Gang gebracht? ja. Ähm die wichtigsten und markantesten Beispiele sind aus meiner Sicht und wahrscheinlich die aus Irland oder zwei, zwei Beispiele aus Irland, weil selbst in Irland sind, sind, sind äh, viele Dinge in der Schublade äh, gelandet. Ähm, bei vielen anderen Prozessen ist es so, dass die gerade in den letzten A, zwei Jahren stattgefunden haben und wir wissen, dass das politische Mühlen langsam malen. Das heißt, es ist noch nicht überall in die Umsetzungsprozesse gegangen. In Frankreich war es man eben auch, okay, es, ist, es wird offensichtlich nicht viel umgesetzt werden. Das sind, die sind gerade am, am diskutieren in den politischen Institutionen. Irland ist schon lang genug her, damit man von dort sagen kann, ähm, es, ist, es sind spannende Sachen passiert, die vor allem ähm, Das ist das, wo, wo, wo auch, äh, sage ich mal, Hoffnung speist. Ähm, es sind Sachen entschieden worden, die ganz stark eingingen in äh, persönliche Freiheiten und äh, in Richtung Gemeinwohl, wenn man so will. Ähm, und diese zwei großen Beispiele sind auch ähm, Irland als, als, kann man ruhig sagen, stark konservativ geprägtes Land hat die Ehe für gleichgeschlechtliche Paare geöffnet mhm. und ähm, in Irland hat es ein radikal strenges Abtreibungsverbot gegeben und das hat man gelockert bzw. Äh, gelöst, also dieses absolute Abtreibungsverbot hat man, hat man deutlich gelockert ähm, und das sind aus meiner Sicht zwei Beispiele, die ganz tief eingängen in, in persönliche Freiheiten und quasi ähm, da kann man quasi sagen, okay, da haben sie diese Leute, diese zufällig gewählten Menschen auseinandergesetzt und der der dieser Bürgerinnenrat in Rhein Irland, der war natürlich auch dementsprechend auch genauso mit konservativen Menschen besetzt wie mit, mit vielleicht liberaler denkenden Menschen. Aber dort ist quasi, ja, man geht in diese Thematik ein und versteht dann irgendwann, okay, ich. Bis jetzt habe ich mir das nicht vorstellen können, dass quasi homosexuelle Menschen überhaupt, äh, dass ich mir das quasi anschaue, miteinander mit sind, weil ich damit nicht umgekommen persönlich Aber ich habe jetzt in dem Prozess verstanden, dass mir das vielleicht einfach nichts angeht. Mhm. Ja? Mhm. Und dass äh, das persönliche Freiheiten sind, in die ich nicht zum Einfuschen habe, als wiederum einzelne, Einzelperson. Oder? Und jetzt hat man in Irland quasi die, äh, die Ehe für gleichgeschlechtliche Paare im. Parlament ähm, äh, möglich gemacht und das Abtreibungsverbot äh, ist gelockert werden, wurden über die andere Schiene, nämlich über, über Erfolgsabstimmung und recht deutlich mit über 65 Prozent ähm, äh, dafür stimmen. Ne? Und das ist quasi, äh, ja, sind aus meiner Sicht zwei zwar, zwar ganz äh, äh, maßgebliche Beispiele dafür, dass, dass, dass da ja, spannende Sachen passieren. Ne? Mhm, mh. genau. um. Ich weiß jetzt leider nicht mehr, ob das Frankreich war der Klimarat in Frankreich. Das äh, kannst du mir vielleicht beantworten. Über also, irgendeinen äh, Bürgerinnenrat habe ich neulich gelesen, wo äh, also so großes Erstaunen äh, eigentlich war auch von Seiten der Politik, weil die Vorschläge, mit denen also die die rausgekommen sind, eigentlich wesentlich radikaler waren als das, was äh, diskutiert wurde und so. Wo ich mir gedacht habe, das könnte eigentlich auch eine große Ermutigung für die Politik sein, ne? die ja oft auch Angst hat, dass Maßnahmen nicht gut ankommen oder so. Mhm. Äh, aber da auch zu sehen, hey, wenn man die Leute quasi gut informiert äh, und wenn die sich mit dem Thema beschäftigen können, dann äh, setzen sie auch, äh, würden sie auch entsprechende Schritte setzen. Ja? Mhm. Ja. Ähm, das ist ziemlich sicher frankreich gewesen. Also mhm. So habe ich das auch äh, Wort nochmal die Berichterstattung von Wörth. Ähm, das ist äh, Super Frage, spannende Frage, Spannungsfeld. Eins, ein, ein Spannungsfeld mehr, oder? Ähm, ja, die Ergebnisse sind deutlich radikaler als das, was die Politik an Ergebnissen ähm, ähm, produziert. Und ja, die Politik könnte sich bestärkt fühlen, da quasi theoretisch auch unpopuläre Maßnahmen umzusetzen. Aber sie machen einen großen Teil, so wie es ausschaut, wollen sie trotzdem nicht umsetzen, weil man sie trotzdem sträubt, aus welchem Grund auch immer, weil man es doch nicht als Ermutigungsjürcht, ähm, aus welchem Grund auch immer, was man vielleicht zu wenig gemacht hat, das ist das muss ich ehrlich sagen, kann ich nicht so gut beurteilen, aber es ist ein bisschen Beispiel von Rauberg, es hat zu wenig Öffentlichkeitsarbeit vom mhm. Land mhm. über den Prozess, über die Ergebnisse, oder? Es gibt ein bisschen eine, es gibt da eine öffentliche Veranstaltungen dazu, ähm, ähm, wo die Ergebnisse präsentiert werden, aber eine richtig gute Medienarbeit Mhm. Ähm, wo sag ich mal, begleitet wird, wo ich vielleicht sogar ähm, in zusätzliche, also es gibt schon dieses Bürgerinnencafé, wo nochmal noch diskutiert wird, aber das braucht es in einem größeren Ausmaß auch, das haben wir wieder über die Ressourcen, oder? Ähm, das braucht bei diesen Beteiligungsprozessen äh, eine ganz andere Dynamik, äh, was Berichterstattung, was, was in Interaktion geht mit, mit Gesellschaft, ähm, ähm, Bevölkerung, Öffentlichkeit, oder? Mhm, mh. Wenn, wenn, wenn ihr als Öffentlichkeit, als Bevölkerung mitkriegt, was in dem Prozess passiert, ähm, wenn es aktiv transportiert wird, nicht nur über eine Website, wo ein Protokoll zum Lesen ist oder und ein kurzes YouTube-Video dazu, sondern ähm, wenn ich im öffentlichen Rundfunk, keine Ahnung, jede Woche abgedatet wird, hey, was gibt es da für Ergebnisse, warum ist das Standkommen, Nachvollziehbarkeit, äh, dann äh, tun wir vielleicht auch als Bevölkerung leichter damit umgehen, das zum, keine Ahnung, das A zum Verstehen, hey, warum kommt es zu diesen Entscheidungen. Und b, die Politik wird sich vielleicht leichter tun, a, wiederum umzugehen, damit äh, das in eine Entscheidung zu, zu äh, schicken und so weiter. Mhm, genau. Und habt ihr da äh, angedacht, irgendwelche Medienkooperationen oder versucht, die zu kriegen? Wisst ihr schon, wie das für euch ausschauen wird? Ähm, wir sind, sage ich mal, vor ein, zwei Wochen angefangen, ein bisschen aktiver mit, mit äh, Medien direkt im Kontakt zu gehen. Äh, es ist Interesse da. Von verschiedensten Seiten. Ähm, OF-Kontakte gibt es auch und auch Interesse vom OF. Ähm, und das steht aber jetzt so ein bisschen, ich, würde ich mal sagen, in den Sternen, was sie da genau tun wird. Es hat in letzter Zeit Berichterstattung gegeben, auch im OF. Es hat der Europa-Journal gegeben, so die verschiedenen äh, Beteiligungsprozesse in Europa. Ähm, immer wieder hat es das Vorarlberg-Bericht gegeben, aber halt gesagt, nur in einem überschaubaren Rahmen. Im Optimalfall wird es mehr. Oder? Also der ZDF hat über Bürgerrat äh, Deutschland Demokratie äh, berichtet. Ähm, ARD, MDR haben da echt gute, gute Dokumentationen auch dazu gemacht. Ähm, Im Optimalfall ja, entsteht da auch ein bisschen Dynamik. Ähm, hoffentlich auch unterstützt durch diesen Klimarat jetzt, oder? Der da heute präsentiert worden ist. Ähm, Im Optimalfall schauen Sie die Medien nicht nur diesen Klimarat an, sondern auch, hey, okay. Da gibt es zusätzliche Initiative, die da auch was vorhat, was machen die, was machen die anders, was sagen die zum Klimarat, also im Optimalfall gibt es da jetzt so ein bisschen eine, eine, eine Dynamik dazu, das wäre natürlich mm -hmm. so. Und ich denke mal, es ist auf jeden Fall ein Instrument, das durch den Klimarat jetzt mehr ins öffentliche Bewusstsein rückt ja. ne? und, und mehr angeschaut wird einmal und so. Okay. Ähm, was jetzt vielleicht nur ein interessanter Punkt wäre. Du hast ja eingangs gesagt, die Menschen, die teilnehmen, brauchen keine Vorkenntnisse und so weiter. Gibt es irgendeine Form von Input? Also wenn so die Frage gestellt wird, wohin soll sich die Demokratie entwickeln? Bleibt das komplett offen? Also sitzen die 20 dann dort und sagen, ja, keine Ahnung. Oder gibt es Vorschläge, Impulse? Ideen, Beispiele? Mhm. Ähm, beim Format, wie wir es jetzt machen, oder Voraussicht noch, werden wir keine Inputs vorher geben, sondern mit dem arbeiten, was bei den Menschen da ist. Ähm, geplant wäre ja gewesen, 40 Menschen und zwei Wochenenden. Da wäre die Idee gewesen, wir schicken die Leute ins erste Wochenend ohne Input und bereiten für die beiden Wochen, äh, für, für die Wochenenden, der, also quasi die Zeit zwischen den Wochenenden, um, Input vor, wenn die Leute sich einen wünschen. Mhm, mhm. Oder? Also quasi, wenn da eine Frage da ist, hey, wir brauchen ein bisschen einen Input zu verschiedenen Wahlrechtsmöglichkeiten auf der Welt, dann hätten wir den dann da. Oder, quasi. Mhm. oder ähm, wie schaut Parlamentarismus dort aus? Ähm, wie schaut aktives, passives Wahlrecht aus? Wie schaut politische Bildung in dem Land aus? Wie schaut es bei uns aus? oder? Ähm, das hätten wir, also Input hätten wir, hätten wir geplant, mit einzubinden, wenn wir mehr Zeit gehabt hätten. Ähm, kann man verschieden ausgestalten? Man kann zum Beispiel sagen, okay, man hat einen Experten in den Pool und die Leute können sich selber aussuchen, wen sie, wen sie einladen, zum Beispiel. Da gibt es verschiedene Zugänge. Durch das, dass wir jetzt nur ein Wochenende Zeit haben, werden wir ohne Voraussicht noch komplett ohne Input arbeiten. Mhm. Ähm, was noch eine Möglichkeit ist, die man jetzt gerade noch am, am, am Planen gestalten kann, ist, wir haben ja auch über die Website äh, aufgemacht, quasi die Möglichkeit, sich von außen zu beteiligen. Oder? Also es gibt äh, auf der Website, man kann Bilder hochladen, man kann, man kann äh, Statements hochladen. Ähm, das heißt, es gibt die Idee, dass man aus diesen Statements so ein kleines Papier pasteln und dass sie die, Leute, die Teilnehmerinnen das anschauen können, wenn sie es wollen. Mhm. Mhm. Ja, das heißt, quasi, man kann rein theoretisch äh, zu der Fragestellung, die wir gestalten, die man übrigens auch mit äh, in, in, in im Austausch mit Öffentlichkeit äh, gestalten, kann man zusätzlich eben Anliegen, vorstellungen einbringen und wir werden es dann die Teilnehmerinnen überlassen, ob sie sich das anschauen wollen oder nicht. Aber es kommt jetzt nichts Verpflichtendes, was man sich anschauen muss. Mhm, mhm. was ja auch äh, durchaus verständlich ist, also keinen Input zu geben, weil das ist ja auch wieder Beeinflussung und eine Vorauswahl, ne? also, Ganz genau. Mhm, mhm, mhm. Ganz und die Frage Experten, Expertinnen-Pool, äh, habt ihr da sowas jetzt überlegt? also aufgrund der, der beschränkten Ressourcen sowas wie einen Telefonjoker zu machen oder sowas? Nein. Expertentum auf Abruf oder sowas? Das, dass wir nur das eine Wochenende haben wenn man nicht mit ExpertInnen arbeiten, genau, also es wird jetzt aktiv von außen und zusätzlichen Input an diesem einen Wochenende nicht geben. Ne? Okay. Ja. Sollte von heute auf morgen irgendwie noch wer kommen und sagen, hey, ich schenke euch jetzt zusätzlich diese 20.000, 30 30.000 Euro, die ihr braucht, damit ihr zwei Wochenenden und 40 Leute einladen könntet, dann könnte man das nur äh, auf die Beine stellen vielleicht. Aus jetziger Sicht ähm, ähm, werden wir uns auf dieses eine Wochenende beschränken. Es ne? mhm. kann natürlich sein, wenn die Dynamik da ist, dass wir dann im Herbst wieder was machen, zum Beispiel, mhm. äh, entweder von uns aus oder im Optimalfall vielleicht schon angedockt mit irgendeiner öffentlichen Institution, mhm. ähm, dann, ist das, dann kann man das äh, quasi weiterdenken. Was es gibt, ist ein Beirat zum, zum Bürgerinnenrat im Juni. Okay. Vier Menschen aus verschiedenen Bereichen, natürlich mit Bezug auf Beteiligung und Politik, die sich den Prozess anschauen, die den, die den reflektieren, die sagen, passt, das habt ihr vernünftig gemacht im Rahmen eurer Ressourcen, das hat es gut gemacht, das ist gut aufgesetzt. Ähm, noch vollziehbar, warum ihr das macht, wie ihr das macht. Ähm, genau. Das heißt, das ist ein Beirat vor allem für die, die das organisieren und aufsetzen, den Prozess. Ja, und auch für die Öffentlichkeit, genau. Ja, okay. Ja. Äh, was mich jetzt noch interessieren würde, also du hast so die Möglichkeit angesprochen, was also es gibt, Input oder nicht. Und das, denke ich mir, macht ja vielleicht auch unterschiedliche Dinge, mit denen die teilnehmen. Und was ich mir zum Beispiel vorstellen könnte, also wenn wir mich nicht in die Lage versetzt, ich würde jetzt dort sitzen und komme dann drauf, okay, da fehlt es mir an Wissen über Wahlrecht und diverse Möglichkeiten des Parlaments und so weiter. Also ich bin so gestrickt. Ich hätte dann Interesse, das nachher zu recherchieren und nicht zu informieren und ja. so. Ja? Ja. Äh, und ich denke mir, wenn das anderen Menschen auch so geht, das ist ja vielleicht auch kein Fehler. Ne? Also ja. man muss ja nicht sofort wissen. Hast du dazu, weil du ja oft auch beobachtet hast? Äh, hast du dazu noch Rückmeldungen oder hast du dann keinen Kontakt mehr auch gehabt? Also hat das was? Oder sagen wir anders so, was es bewirkt bei den Menschen, die teilgenommen haben? Ja? Ja. Das waren dann Mhm. Ach, nachhaltig auch. Ja. ja, es bewirkt effektiv das, dass sie mehr, mehr Zeit wünschen. Ganz klar. Also was ich bei den Bürgerinnen-Rettin-Vorarlberg mhm. Alberg, heißt es bei spezifischen Themen definitiv, eigentlich sollte man uns nur ein Wochenende und nur ein Wochenende Zeit nehmen können, oder? Weil ich gerne dazwischen recherchieren will. Ne? Darum war eben auch unser Plan von Anfang an, wir hätten gerne zwei Wochenenden, damit man eben dazwischen mhm. ähm, ähm, was tun kann. Ja, hab, also, jetzt, jetzt messen wir mal mit der Gegebenheit arbeiten, wie wir sie haben, aber, ja, aber du hast ja. völlig recht. Das, der, der bessere Fall, äh, der praktischere Fall wäre es, zweite Wochenende zu haben, um dazwischen mhm. zu sagen, okay, dieses Thema interessiert mich besonders, da würde ich mich gerne einlesen, jetzt mache ich ja. das dazwischen. Ja. ja, ich denke es sind vielleicht unterschiedliche Ausrichtungen dran, weil äh, es kann ja auch ein Ziel sein, einfach so das Interesse an, an Demokratie und wie sie funktioniert, wie sie jetzt funktioniert, wie sie funktionieren könnte, welche Spielräume es gibt, das, ist das Interesse einmal zu wecken überhaupt. Ne? Ja. Okay. Ja. Was haben wir noch nicht angesprochen? Was habe ich dich noch nicht gefragt? Oder wo, wo, wo hattest du noch keine Gelegenheit, darüber zu sprechen? Was sicher zu erwähnen ist, wir sind eine richtig coole Crew. Ja, genau. Ja, wer seid ihr? Wer setzt ähm, das wir, wir, sind, wir sind Menschen aus drei Initiativen, und aber war darüber hinaus. Also Leute, die nicht offiziell bei diesen Initiativen dabei sind oder waren. Ähm, wir sind eine wirklich breit, bunt aufgestellte Gruppe. Menschen aus dem, dem IT-Bereich, Menschen aus dem, aus dem Organisationsbegleitungsprojekt, Entwicklungsbereich. Wir haben zum Glück, äh, ich würde würd fast sagen, ja, auf jeden Fall drei der ähm, äh, erfahrensten Moderatorinnen für solche Prozesse aus Österreich dabei. Mhm. Leute, also alle drei, die, die, die moderieren werden, haben äh, mehrere Jahre Erfahrung, sowohl in Vorarlberg als auch in anderen Bundesländern, mit, mit der Moderation. Mhm. Was, was recht wichtig ist natürlich. Genau. Ähm, ja, die Crew ist motiviert, ähm, steht hinter dem Projekt. Auch wenn's, wenn's, wenn sowohl die, die Organisation, die Vorbereitung, die ganzen Treffen online jetzt echt wirklich wirklich zäh, muss man so sagen, zäh war und ein Riesenaufwand war. Ähm, und nur so ein bisschen äh, Ungewissheit da ist, ähm, ist sind wir nach wie vor voll, voll motiviert und, und, und stehen hinter dem Projekt und freuen uns darauf, dass das umgesetzt wird. Mhm. Genau, auf der Website äh, ist äh, ersichtlich, wer alle dabei ist. Okay. Genau. Mhm. So habe ich noch nicht erwähnt gehabt, was noch. Ähm, ja, es freut uns, wenn Menschen uns finanziell unterstützen mit kleine und großen Beträgen. Das haben wir schon gehabt, aber ich sage es gerne nochmal. Kann ähm, man nicht oft genug auch, sagen, gell? Genau, und was, was sehr wirksam ist, wenn Menschen da quasi dann wieder in einem persönlichen Bereich, also nicht nur auf Facebook teilen oder halt selber spenden und dann nichts machen, sondern was ihre hilft, ist dann irgendwie so ein, zwei, drei Menschen aus dem Bekanntenkreis darauf hinweisen, hey, ich habe da jetzt gespendet. Um, spannendes Projekt macht du das doch auch genau. So, mm -hmm, das ist, das ist okay, genau. Mundpropaganda Mund quasi. Ja, genau. mm -hmm. Dazu kommt, wir haben uh, auf der Website ersichtlich jeden zweiten Montag einen Infocall wo man Fragen stellen kann, der dauert meistens eine gute Stunde, da kann man auch ins Detail gehen und, und diverse Fragen stellen. Man kann uns auch aktiv unterstützen, also quasi es gibt verschiedenste Arbeitspakete, wo man auch noch mithelfen kann, vor allem wenn es jetzt dann um die logistische Umsetzung von den Bürgerinnen, gerade im Juni geht zum Beispiel. Mhm. Oder eben einfach auch quasi nur auf Social Media die Dinge teilen, die Info teilen und so weiter. Hast du den Arbeitspaketen vielleicht ein, zwei Beispiele, dass man sich da was vorstellen kann? Also jetzt ähm, effektiv im Juni und Logistik, weil ich auch gesagt habe, geht es um so Sachen wie äh, mit die Menschen, die dann eingeladen sind, äh, einfach kommunizieren. Oder? Ähm, wo schläft sie ja, wie reist sie an äh, und was braucht hier und so weiter und so fort. Das ist jetzt ein ganz praktisches Beispiel. Äh, weil natürlich jetzt der Prozess selber für den Juni, der ist im Großen und Ganzen äh, aufgesetzt und aufgegleist. Also, so rein planungstechnisch in dem Sinn ist das größte, sind die größten Brocken quasi ähm, auf Schiene. Ähm, Wo findet denn das Ganze überhaupt statt? das soll in Salzburg stattfinden, damit aus allen Richtungen man halbwegs die gleiche Anreisezeit äh, hat. Genau, sind wir aber jetzt gerade in der, in der, in der, im Ort aussuchen und in der Fixierung. Ist rund um Corona auch nicht ganz so easy natürlich, na, aber genau. Jemand, der sich äh, so für äh, Beteiligungsprozesse und Demokratie einsetzt, wie, wie lebt so jemand? Was tust du sonst noch? Ähm, ich war selbstständig, aber ein Gasthaus gehabt. Ich ähm, bin in einem Gasthaus aufgewachsen. Das heißt, ich bin, wie soll sagen, ein Wirtshauskind und habe den Standesrecht recht bald mitgekriegt und dementsprechend bin ich bald mit Politik in Kontakt gekommen. Ne? Habe dann eine politische Bildung maturiert, war auch kurz auf der Uni inskribiert, aber das habe ich relativ schnell gesehen, dass, dass, ich, dass, dass, dass, nicht mehr, dass das nicht mehr ähm, ähm, hat das Wissen aufzusagen. Ähm, war dann selbstständig, mh, recht bald, sechs Jahre lang, und habe in meiner Selbstständigkeit gesehen Also einmal habe ich mir natürlich verschiedene Strukturen genauer angeschaut, genauer anschauen müssen als, als Selbstständiger, ähm, Behörden-Dinge und so. Und gesehen, hey, viele Sachen funktionieren nicht so, wie man sich das vorstellt. Und, und ähm, ganz zentral auch dazu ist, kommen, ähm, ich wollte nicht so wirtschaften, wie man eigentlich zum Wirtschaften gezwungen ist, zumindest teilweise. Ne? Ähm, ich wollte nicht billig einkaufen. Ähm, ich wollte nicht, ähm, also Gastronomie, ich glaube, die meisten nicht wissen, es ist ein voll schönes Arbeitsfeld, aber es ist zum Teil auch wirklich eine furchtbare Branche. Ne? Ähm, es ist nicht easy, quasi erfahrenes Personal zu kriegen. Es, ist, also es sind verschiedenste, verschiedenste Herausforderungen, teure Pacht, ähm, der Hürdenwege, man macht Fehler am Anfang auch genauso. Ähm, dann ist man manchmal gezwungen, dass man Sachen macht, die man einfach ähm, ähm, nicht machen will. Oder? Und das hat mich zusätzlich stark politisiert, würde ich sagen. Mhm. Und dann ist so ein bisschen mehr oder weniger zufällig, aber natürlich auch durch mein Interesse passiert, dass ich in die Agrarpolitik-Szenerie ähm, ein bisschen reingerutscht bin. Einfach quasi, weil ich natürlich durch die Gastronomie eine Verbindung in die Landwirtschaft ähm, gehabt habe. Ähm, in der Landwirtschaft läuft irre viel falsch. Äh, in der Landwirtschaft an sich, aber vor allem auch, was zum Beispiel Arbeitsbedingungen von Landarbeiterinnen betrifft. Das Thema hat mich bewegt. Ähm, hat ja genauso was zu tun mit, mit, mit, oder hat zusätzlich was zu tun mit so Fragen wie, wie, wie gehen wir mit unserem Grund und Boden um? Wie machen wir Raumplanung? Etc. Also das ist äh, auch wiederum nebst Demokratie ein Thema, ist Agrarpolitik ein Thema, das in alle Bereiche äh, äh, verbunden ist. Mhm. Und dann war es spannend, dann hat es, glaube ich, 2011, was geben äh, ein europäisches Agrarpolitikforum, das Neueleni-Forum für Ernährungssouveränität in Krems. Dort waren 600 Menschen aus ganz Europa. Um, aber eben, jetzt einmal böse gesagt, keine Lobbyisten und Lobbyistinnen aus, aus dem Agrarbereich, sondern da waren Landarbeiterinnen, da waren auch große, aber in erster Linie Kleinbauerinnen, da waren äh, lebensmittelverarbeitende Menschen dabei, da waren Leute von kleinen Supermärkten dabei oder von Foodcops, ähm, das heißt, ähm, man hat sich über Ernährungssouveränität äh, unterhalten und der Begriff sagt, alle Menschen, die Agrarpolitik betrifft, sollten eigentlich miteinander Agrarpolitik machen. Und da ist dann diese Logik entstanden. Also erstens hat man dort partizipativ gearbeitet in Krems bei diesem äh, Forum und B war die Logik, alle Menschen, die Agrarpolitik betrifft, sollten miteinander Agrarpolitik machen. Ja? Mhm. Und äh, quasi fließend dadurch ist natürlich auch entstanden, hey, Demokratie betrifft uns alle, wir alle sollten Demokratie machen und gestalten, wie sie ausschaut. Ne? Und äh, das heißt, diese äh, Bewegung für Ernährungssouveränität Ernährungssouveränität und dieses Forum hat mich ganz stark mitgeprägt ähm, in Richtung, äh, ich beschäftige mich mit Beteiligung und Kommunikationskultur. Genau. Habe man dann diese internationalen Beispiele angeschaut, ähm, habe dann erfreulicherweise quasi ähm, die Menschen vom Beruf für Zukunftsfragen kennengelernt, die die Bürgerinnenräte in Vorarlberg organisieren, habe dann die Möglichkeit gekriegt, diesen Bürgerinnenrat zu beobachten und das war dann nur nur dieser zusätzliche Aha-Moment. Ne? Zuerst gesehen von außen, okay, Klingt voll spannend, was macht man da? In Krems hat man partizipativ gearbeitet, 600 Leute haben miteinander Manifest geschrieben. Ne? Äh, nicht irgendwie hin, hin, in Hintertürprozessen hat irgendwer irgendwas entschieden, sondern 600 Leute haben miteinander was gemacht. Das war schon bewegend und dann sitzt sie in diesem Bürgerinnenrat 2014 in Vorarlberg und sich als stiller Beobachter, wie das tatsächlich, wie die Dynamik passiert, was da für Energie und so weiter ist. Und das war dann nochmal dieser maßgebliche Moment, wo ich gesagt habe: Okay, das, ja. Da sehe ich ein Potenzial, da will ich was tun und da, da, da bleibe ich jetzt dabei selbst die Art, ne? mhm. genau Ja, und seitdem habe ich mich immer mehr beschäftigt, eben selber mit der Praxis zusammengesetzt, habe die ersten drei Soziokratie-Module gemacht, die letzten paar Jahre zum Beispiel, ähm, habe selber Veranstaltungen mitorganisiert, mhm. äh, mit der IG-Demokratie und aber auch mit anderen Initiativen zusammen. Ähm, beschäftige mich jetzt mit solidarischer Landwirtschaft, das heißt quasi mit, mit, mit ähm, ähm, Gemüseproduktion, die auch auf gemeinschaftliche Art und Weise basiert. Oder zumindest auf partizipative, offene Art. Ähm, und äh, ja, beschäftige mich ganz stark mit Gemeingütern und Selbstorganisation, auch im, im, im privaten und, sage ich mal, nachbarschaftlichen, gemeinschaftlichen Bereich. Beschäftige mich mit gemeinschaftlichem Wohnen und damit die Herausforderungen, die das erzeugt und so weiter. Also schon, ich traue mal so äh, zumindest der Versuch, konsequent äh, in verschiedenen Bereichen das Thema auch ernst zu nehmen. Mhm, mh, mh. Genau. Okay. Abschließend, Stefan, was macht dir Mut? Dass ähm, so viel Leute bei dem Zukunftsrat jetzt mitmachen, dass diese, Crew es, dass diese Crew gibt, dass sie groß ist, dass sie motiviert ist, dass sie ähm, ähm, breit aufgestellt ist ähm, aus verschiedensten Menschen. Dass es diese Prozesse gibt, mit denen wir da arbeiten, dass wir eben quasi nicht irgendwie was Neues erfinden müssen oder dass wir nicht quasi uns selbst irgendwo Silana messen und sagen eben, hey, wir sind die coolsten und wir haben da jetzt die beste Idee und retten damit die Welt. Sondern ich, es macht Mut, dass schon so viel passiert. Mhm. Dass wir auch nicht die Einzigen sind, die da, die da auf, äh, versuchen, den, äh, diese Hebel zum, zum, zum bewegen. Ja. Ähm, das macht mir Mut, würde ich sagen, ja. Mhm, okay. Und wofür brauchst du Mut? Wie viel Mut brauche ich? Hm. Wofür brauche ich Mut? Ich würde sagen, zum Scheitern braucht man Mut. Ne? <lacht> ähm, es kann theoretisch noch passieren, dass wir diese 25.000 Euro nicht erreichen und dann haben wir auch was gelernt zum Glück und für das braucht man, glaube ich, auch Mut. Ähm, in so einem Prozess einzugehen, braucht man, würde ich sagen, Mut, aber man ist nicht allein. Also, weil sie, natürlich wäre ich nicht allein in so einem Prozess gegangen. Ne? Das heißt, wir sind mehrere mutige Menschen, die gesagt haben, wir starten das. Ne? trotz widriger, widriger Bedingungen. Genau. Okay. Ja. Super. Du, Stefan, vielen Dank für das Gespräch. Ich habe es ganz, ganz super spannend gefunden. Ich äh, drücke euch ganz fest die Daumen, dass ihr ja. Finanzierungsziel weit überschießt. Und äh, bin schon, also wäre wer sicherlich eingeklinkt bleiben und äh, bin sehr interessiert, wie es euch ergeht, wie es dem Zukunftsrat ergeht, eurem Projekt, eurer Kampagne, ähm, das auch mitzuverfolgen. Ja, Super, schön, dass du ihrer. Muttag warst. Vielen Dank, du. Alles Liebe, gell? Danke, Ira. Ciao, baba. Bis zum nächsten Mal.